Hallo, ich bin's mal wieder. Euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt, dem Gartenmöbel-Riesen mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus. Und ich wollte nur noch mal daran erinnern, wir haben ja gerade ein riesiges Gewinnspiel laufen. Einkaufsgutscheine im Wert von 2500 Euro. Die Chancen sind wirklich riesig. Und äh, klickt doch einfach mal auf den Link unten, äh, abonniert den YouTube-Kanal, schreibt einen Kommentar bei Facebook, gebt ein Like, dann seid ihr dabei. Die Chancen sind wirklich riesig groß. Und der YouTube-Kanal wird komplett ausgebaut, da werden spaßige Sachen drin sein, äh, Warenkunde, äh, neue Produkte, Bruchtests äh, und solche Dinge. Also es macht einen riesen Spaß und wie gesagt, äh, das wird jetzt langsam gefüllt und ich freue mich auf dich, okay? Auch vielleicht mal hier im Geschäft. Ciao!